Alles klar, Kinder! Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh! Wer wohnt denn der das ganz tiefe Meer? Bonsch, bonsch, scharf, kopf! und gelb und hohl ist und zwar sehr! Bonsch, bonsch, scharf, kopf! Wenn der Sinn nach Pazifisch im Blödsinn euch steht! Bonsch, bonsch, scharf! Ah, guten Morgen, Gary. Wie geht's dir denn? Okay, du sagst nichts. Das finde ich aber nicht nett. Böse. Du bist einfach ein böses Haustier. Aber gut, ich muss jetzt wieso zur Arbeit. Also. Ah, jetzt sag's mal endlich. Gut. Hey, Gary. Kannst du mal das Milch Milchpulver hier bitte aufräumen? Ich hoffe, das machst du irgendwann mal. Äh, das wollte ich jetzt nicht zeigen. Ah, jetzt geht es schön zur Arbeit. Irgendwann später. Ah, ein schöner Tag bei der Krossenkrabbe. Oh, die Krossenkrabbe sieht ein bisschen anders aus. Äh, was machst du hier? Hallo? Hallo, was machst du hier? Heiß Roboter. Ich will hier arbeiten. Und warum ist das so klein? Warum sind hier keine Gäste? Ich guck mal. Oh, hier sind die Gäste. Ähm, Mr. Krebs, was ist hier los? Ah, mein Jung. Du weißt, welcher Tag heute ist. Schuldeneintreibungstag. Ich habe eine Liste mit Leuten, mit denen du dich sprechen solltest. Lass mich schenken. Junge. <lacht> jetzt geht's zur Arbeit. Okay, Mr. Krabs. Ich dachte, ich würde hier einfach nur Burger braten, aber wenn es so ist... Okay, dann musst du zu Thaddeus gehen. Ah, stimmt, der ist ja auch nicht bei der Arbeit. Was macht der denn? Okay, ich bin jetzt bei Tadeus. Ich krieg die Tür nicht auf. Was das für ein? Okay. Dann brech ich rein. Los da. Okay. Oh. Ähm. Uh, 13 Schnell. Mach's. Hast du gut gemacht. Scheiße auf das Blut, der, der musste einfach weg. Okay, jetzt muss ich zu Patrick gehen. Hey Patrick, mein Freund, wie geht's dir? Ey, sei vorsichtig mit dir, wo du drauf zielst. Du willst würdest ja nicht deinen besten Freund außersehen töten. Ja, also mit der Pistole schon mal nicht, aber so geht das ganz easy. Ah, ja, Mayonnaise. Perfekt. Danke, Patrick. Du bist doch zu etwas zu gebrauchen. Ich frage mich, warum Mr. Krabs dass ich zur gula -Gune gehe. Was haben wir denn hier? Oh, das ist Larry. Ich warte, der guckt nicht hin. Dann... Ey! Ey, lass mich! Oh, scheiße, ich muss nachladen. Perfekt, easy. Also sorry, kann hier gar nichts. Was soll ich jetzt machen? Und ich, ich bin so ein Krabbe. Was will der alte, die alte scheißkrabbe noch von mir? Junge, ich frage mich, warum er nicht in Staubwald zerfällt. Come on. Und übrigens, hier ist noch so ein netter Burger. Könnt ihr gerne essen. Das ist auf der Spezialliste. Kostet nur 10 Dollar. Ja, ja. Okay. Ja. Warm. Danke, dass meine Leertaste gerade hängen geblieben ist. Perfekt. Ja, es äh, soll Sandy töten, weil sie das Business von ihm zerstört. Keine Ahnung warum. Ich finde es übrigens super, dass über vor dem Altersheim, wo ich gerade äh, alle erschossen habe, eine Polizeistation ist. Wo ich leider nicht rein kann. Hallo Sandy, wie geht's dir? Ah, perfekt. Ich sehe schon, du machst Fortschritte mit deinem Labor. Howdy, Spongebob! Ich bin dir gerade ein paar Sachen in meinem Labor am zubereiten. Welche Sachen? Das zeige ich dir später. Wir wollen. du willst nicht sehen, was wir mit ähm, Drogenfandern in machen in Texas. Die Süßigkeiten ja mal auch. Kann ich die Süßigkeiten probieren? Sandy? Ah, mach Ah, okay. Ich muss ein paar Leute in der Stadt töten. Boah. Oh, oh Gott, das hat... Der Übergang. Ich hasse den. Okay. Sorry, wieso... Du so... Du, so... du siehst komisch aus. Deswegen ist ich dich. Du... Du siehst komisch aus. Also du bleibst am Leben. Du siehst ganz normal aus. Hey, wer rampen mich denn einfach an? Was ist das denn für einer? Also der, wenn der nicht high ist, dann weiß ich auch nicht. Hast du mal Glück gehabt? Boah. Boah, snipe ich da. Boah, bin ich gut. Warte, wenn ich die hat den da Perfekt. Aber das sieht nicht mehr gesund aus, die da gestorben ist. Das sieht nicht gesund aus. Geht's dir gut? Ja gut, habe ich erschossen, aber geht's dir trotzdem gut? Ich glaube, den Jungen ist nicht mehr zu helfen. Und Junge, warum sieht's hier in der Stadt so scheiße aus? Was habt ihr gemacht? Warum sind hier Häuser kaputt? Siehst das? Und warum ist da ein Schornstein in der Luft? die man nur von einer Seite sehen kann. Ja, das Spiel wurde gut programmiert, sage ich nur so, wie es ist. Ja, Mr. Krabs hat mich auch befohlen, dass ich ein bis bisschen die Bank sein Geld hole. Und ich hoffe, dass sie mir jetzt das Geld geben, oder? Soll ich mich wiederholen? Können sie mir bitte das Geld von Mr. Krabs geben? Können Sie mir jetzt das Geld von Mr. Krabs geben? Sie schauen mich sogar an. Also, come on. Soll ich es nochmal sagen? Geben Sie mir das Geld von Mr. Krabs. Your Credit Card. Danke. Also war ein Spaß mit ihnen Geschäfte zu machen. Wieder zurück zur Ach, Ich freue mich schon, Mr. Krabs das Geld zu geben. Oder soll ich ihm das geben? Ach, Scheiß drauf, ich gebe es ihm einfach nicht. <lacht> ah, Der süße Geruch von Geld. Was? Gib mir das Geld. SpongeBob. Ah, Also ist es. Ich töte dich auch. Mein eigener. Arbeitnehmer. In meiner wahren Form. Was für wahre Form. Oh, holy shit. Ähm. Ja, gut. Äh. Haha, <lacht> loser, der ist in die Bombe reingelaufen. Boah, den erschieße ich, die Scheißgabe. Ey, Junge, der ist so dumm und läuft die ganze Zeit in die scheiß Dingens rein. Komm. Easy. Sorry. Deine wahre Form war ja auch nicht so krass. Ich finde die Felsen schön. Schön flach. So muss das sein. Guckt einfach SpongeBob in die Augen. Er sieht so leer aus. Danke, dass es jetzt so laut ist. Muss ich die Credits dort zeigen? Boah, ich brauche unbedingt einen Psychiater.